Es ist Sonntag. Seit Freitag arbeiten 50 Jugendliche an neuen Software- und Hardware-Prototypen, die wir hier gleich zu sehen kriegen. Ich bin Dominik, euer Moderator für die nächste gute Stunde. Normalerweise Radiomoderator bei PULS vom Bayerischen Rundfunk. Und eine ganz wichtige Info gibt es gleich vorweg. Einige Jugendliche möchten weder fotografiert noch gefilmt werden. Dafür haben wir hier auf die Bühne eine No-Camera-Zone eingerichtet. Das heißt, wenn die Jugendlichen hier gleich im Team auf die Bühne kommen und präsentieren, was sie machen, kann es sein, dass die eine oder der andere nicht im Bild zu sehen wird. Ich mache das mal vor. Ihr seht und hört mich hier und hier in der No-Camera-Zone. Hört ihr mich, aber seht mich nicht, dass ihr euch nicht wundert. Mitreden kann ich aber trotzdem in dem Moment. Und so wird es auch gleich passieren. Bevor wir loslegen will ich mich erst noch bedanken bei den Menschen, die das hier möglich gemacht haben, dass wir hier überhaupt sind, dass ich euch hier begrüßen darf. Im Livestream übrigens, hallo an alle Menschen, die im Livestream zuschauen, hallo an alle, die hier persönlich im Publikum sind. Macht euch mal bemerkbar, sonst glauben wir das im Livestream ja gar nicht, dass ihr da seid. Schön, dass ihr hier seid. Also. Danke, dass ihr hier seid und danke, dass wir hier sein dürfen an die Organisatoren von Jugendhakt in München. Katrin Zimmer und Danilo Dietsch, kommt zu mir auf die Bühne. Ihr könnt uns noch ein bisschen was sagen, warum wir hier sind in Sachen Motto. Dieser Hackathon hat nämlich ein Motto und Menschen, die es möglich gemacht haben. Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ganz herzlich willkommen hier zu Jugendhakt München. Aber wir haben noch eine Premiere, nämlich auch ein ganz besonderes Motto, nämlich zum ersten Mal Jugendtakt mit dem Motto Code and Culture. Das heißt, die Jugendlichen, die Teilnehmerinnen haben sich dieses Wochenende mit einem Kulturfokus beschäftigt, mit beim Hacken und beim Arbeiten. Und ähm, so als Appetitmacher haben wir Ihnen am Freitag einen großen Datenpool zur Verfügung gestellt, nämlich einer, der im letzten Jahr entstanden ist im Rahmen des großen Kulturhackathons Coding Da Vinci Süd. Da haben Museen, Bibliotheken, Archive in Bayern, in Baden-Württemberg Teile ihrer Sammlung als Datenschatz zur Verfügung gestellt unter offenen Lizenzen. Und damit konnten die Jugendlichen am Wochenende arbeiten. Oder sich einfach ein anderes Kulturthema raussuchen oder auch was ganz anderes machen, das war natürlich auch drin. Es haben sich aber viele auf dieses neue, schwierige, aber auch offensichtlich spannende Thema eingelassen und genau wie Sie alle sind wir unglaublich gespannt, was Sie draus gemacht haben und freuen uns riesig auf die Projekte. Und wir haben das natürlich nicht alleine gemacht, die Katrin und ich, wir zwei waren natürlich im Orga-Team, wir wurden wahrgenommen, aber das Ganze klappt nur mit vielen, vielen Partnern und die sehen wir hier auf der nächsten Folie. Ich gehe mal etwas zur Seite. Ähm, Q3, da komme ich her, Zentrum für Digitalisierung, da kommt die Katrin her, aber äh, wir hatten auch die Bayerische Landeszentrale für politische Bildung. Äh, die der Stiftung Bildungspakt Bayern, Bezirksjugendring Oberbayern und wir haben Geld aus dem Kulturfonds bekommen. Dafür vielen, vielen herzlichen Dank und ganz zum Schluss und da mit einem großen Applaus hier an die Whitebox, die uns drei Tage lang hervorragend hier aufgenommen haben und alles ermöglicht haben für die Teilnehmer, dass wir hier in Ruhe arbeiten konnten. Deswegen vielen, vielen Dank hier auch an die Whitebox und das ist, glaube ich, einen kleinen Applaus wert. Und das letzte Logo habe ich mir für dich aufgehoben. Äh, genau, Dominik, vielen Dank an dich und dem MBR mit PULS. Wow, es ist mir eine Ehre, eine Freude hier zu sein. Danke. Danke euch beiden. Hier gibt es noch eine kurze Info. Es gibt Sponsoren, die hier Geld reingesteckt haben, es möglich gemacht haben, ähm, höchst offizielle Institutionen. Könntet ihr aber auch sein. Es gibt eine Möglichkeit, hier Geld für die gute Sache zu spenden. Die gute Sache ist, wir verbessern die Welt mit Code und Hardware, beziehungsweise ihr Jugendlichen, die hier mitgemacht habt, tut das. Checkt mal aus, freundeskreis.jugendhakt.org. Jeder Cent tut, glaube ich, gut diesem Projekt. Dann wollen wir mal. Ihr werdet sehen, hier wird gleich immer hinter meinem Rücken aufgebaut, abgebaut. Es geht hin und her. Wir haben insgesamt neun Projekte. Mit dem ersten wollen wir direkt loslegen. Ihr dürft aufbauen. Psst. Wie gesagt, es geht um Kultur und Coding und ich finde, das erste Projekt hat das Motto ziemlich ziemlich gut getroffen, in Schwarze sogar. Es ist was für Bibliophile. Das ist eins meiner Lieblingswörter. Ich komme sonst nicht so dazu, Bibliophil zu sagen. Ihr sagt mir einfach, wenn ihr soweit seid. Technik läuft, steht schon da. Ich will noch nicht zu so viel verraten. Ihr seht es ja gleich. Seid ihr soweit? Ja. Dann darf ich vorstellen, das Projekt heißt Dibeb. Hier sind Leonie und Elia. Das ist DBIB. Das, das ist ein digitaler Bibliothekar. Das ist der Name von dem. Und ähm, äh, der kann halt verschiedene Sachen machen. Äh, hier gesagt, die vielleicht finden das vor. Okay, also, wir haben hier einen Knopf. Okay, er hat gerade beschlossen. Ah, ich weiß gar nicht. <lacht> okay, er hat gerade beschlossen, dass er gerade keine Lust hat. Was kann ich tun? Hallo, ich bin ein Robot. Driving. Das ist der Color yellow. Ich habe a Button in this Color, too. So, fuck falsche, Entschuldigung, falsche Sprache. Ich fluche sehr gerne. Ich erzähle euch jetzt, was wir da reingesteckt haben. Und zwar basiert das Ganze auf einem Raspberry Pi, einer JBL Soundbox 2. Tolles Teil das. Und wir haben das Ganze in Python programmiert. Wie ihr gerade festgestellt habt, es ist weit von optimal entfernt. Wir hatten jetzt gerade das Problem in den letzten 20 Minuten, in denen wir das Ganze zusammengebaut haben, uns ist ein Motor ausgefallen und der andere ist zu schwach, deswegen hat sich nur ein Reifen gedreht. In späterer Zukunft soll das Ganze im Endeffekt Bibliotheken interessanter machen, da also der Plan war ursprünglich ein paar Gadget-Funktionen einzubauen, unter anderem der Versuch, ein Mikrofon einzubauen, dass er über einer bestimmten Lautstärke einfach zu rufen, weil man so an dieses verrückte Bibliothekar-Klischee aus Filmen denkt, ist das das, was irgendwie jeder kennt, genauso wie eine verwirrte oder irre Funktion dahingehend, dass er eigentlich zufällig auswählen sollte, auf Knopfdruck, dass er bei einer Funktion einfach zusammengestückelt Text von sich gibt, der jetzt nicht zwingend Sinn macht. Wie ihr gesehen habt, ist das Ganze noch nicht optimal, aber wir haben uns dazu entschieden, bewusst ihn aus Papa zu bauen, um einen Umweltgedanken reinzubringen. Außerdem macht das das Ganze personalisierbar. Das heißt zum Beispiel, man kauft nicht nur Dibib und hat dann Bib in der Bibliothek stehen, sondern man kann zum Beispiel die Kinder des Ortes einladen oder kann man ihn zusammen gestalten und ein bisschen draufmalen. Einfach um das Ganze, um die Menschen einen direkten Bezug zu diesem eher abstrusen Roboter zu bieten. Ähm, ja, äh, und man kann diesen Roboter eben nicht nur in Bibliotheken benutzen, sondern auch zum Beispiel in Museen, wo dann eine kleine Führung macht, was jetzt aber nicht der Fall ist, dass der jetzt irgendwie Arbeitsplätze wegnimmt, weil das ist ein witziger Roboter und er kann eigentlich nur rumfahren und schauen, wo es ist, aber es muss halt immer ein Mensch dahinter sitzen und schauen, dass er auch wirklich nicht hängen bleibt oder wie gerade eben nicht spricht. und so. Er soll also vor allem auch Bibliotheken weiter möglich machen. Ich denke nicht, dass es viele junge Menschen gibt, die unbedingt Bibliothekar werden wollen. Ich fände das toll, aber ich bin sehr allein, ich bin ein seltsamer Mensch. Und im Endeffekt soll es Bibliotheken erhalten und für die junge Generation interessanter machen, indem es diesen neuen Aspekt gibt. Das ist die Bib. Die Bib. Applaus für Leonie und Elia und die Bib. Ich darf euch bitten, direkt abzubauen, damit die nächste Gruppe aufbauen kann. Das geht hier Schlag auf Schlag weiter, aber kommt noch mal kurz her, wenn ihr so weit seid. Gebt das Mikrofon vielleicht kurz. Dankeschön. Leonie, warum habt ihr Hardware und Software gleichzeitig verwendet? Das ist ganz schön viel Aufwand. Wie, wie schnell habt ihr euch dafür entschieden? Ähm, eigentlich überhaupt nicht. Wir wollten ehrlich gesagt am liebsten dieses runde, 3D-gedruckte Objekt aus Star Wars bauen, das er durch die Gegend fährt. Und dann dachten wir, okay, nee, das wird nichts. Aber ich finde es spannend, Technik in beide Richtungen zu erleben und im Endeffekt beide Aspekte zeigen zu können und nicht nur Screenshots. Ich finde es krass, dass ihr das beide in einem Zweierteam geleistet habt, gerade allein die Idee und das Prototypen hinzustellen. Wie viel Erfahrung hattet ihr denn schon mit Programmieren und äh, Basteln oder? Also ich habe bisher tatsächlich mit Calliope was gemacht, halt so mit einer Blogsprache und ich habe auch ein ganz klein bisschen auch Text versucht zu schreiben. Hat nicht wirklich immer geklappt. Aber naja, ich habe ich hab halt gern Kalioppi schon programmiert. Ich hatte keinen Plan. Ich habe heute, also nein, ich habe gestern bruchstückehaft Python gelernt. Ich muss mich nochmal bei unseren Mentoren bedanken. Danke Noah, danke Adrian, danke Anne. Ihr habt uns total geholfen. Ich, wir hätten es alleine schlicht und einfach nicht geschafft. Das ist ja auch der Sinn von einem Hackathon, hier was zu lernen. Danke Elia, danke Leonie. Wir machen direkt weiter mit dem nächsten Projekt. Ähm, beim nächsten Projekt äh, greift eine alte Weisheit, die für mich gilt. Ich sage immer, alles, was ich weiß, weiß ich, aus Computerspielen. Ähm, liebe Eltern, lasst eure Kids mehr spielen. <lacht> ähm, ernsthaft, ist so. Weil wenn man spielt, wenn ich spiele, kann ich mir Sachen einfach besser merken. Und das hängt auch mit dem nächsten Projekt, das wir hier sehen, zusammen. Es das heißt The Quest of Architecture. Willkommen auf der Bühne Jenny, Alexandra, Melanie und Natalie. Also unser Projekt heißt Quest of Architecture. Das ist ähm, ein Quiz über die Sch Sehenswürdigkeiten von München und wir wollen damit bewirken, dass sich auch jüngere Menschen für Kultur und Bildung und Architektur und so interessieren. Also sind wie sind wir auf die Idee gekommen? Wir haben also durch Brainstorming haben wir uns äh, Wollten wir unbedingt ein Spiel machen und weil wir in der Gruppe Bildung, Kultur und Kunst waren, dachten wir, dass wir irgendwas mit Kultur und Architektur machen wollen. Genau, ich werde euch jetzt erstmal eine kleine Demo zeigen und zwar seht ihr hier, wie das Ganze aufgebaut ist. Hier erstmal Quiz über die halt, wir haben uns erstmal auf drei Sehenswürdigkeiten beschränkt. Ähm, ich gehe jetzt mal auf das neue Rathaus. Und hier die erste Frage, wann wurde das neue Rathaus in München fertiggestellt? Ähm, ich gehe jetzt erstmal auf die C und da ist es dann halt richtig und es geht dann schon direkt auf die nächste Frage. Wenn ich jetzt angenommen auf eine, weitere, äh, auf eine andere Antwort klicke, dann seht ihr schon, das war leider falsch. Da muss man nochmal zurückgehen, es weiter probieren und es gibt insgesamt fünf Fragen fürs Erste. So, ähm, wir haben sehr viel über Programmieren gelernt, denn wir können alle nicht so gut programmieren, außer Jenny, die hat da ein bisschen Erfahrung am Anfang gehabt. Und wir haben auch erstmal fast einen halben Tag Grundlagen lernen müssen, damit wir überhaupt mit dem Gestalten der Website beginnen können. Und eben auch über viel über HTML, HTML CSS und Git gelernt. Ja, Feedback. Es war, wie gesagt, ziemlich schwer erstmal, das alles, diese Grundlagen zu lernen. Es war sehr viel, es war anstrengend, es war Arbeit, aber mit der Zeit wurde es besser und so haben wir es hinbekommen. Auch wenn jetzt jemand meint, äh, Leute, das ist nichts Besonderes, das kriege ich in einem Tag auch hin. Für uns war es jetzt schon ein gutes Stück Arbeit, jetzt so zu beginnen. Applaus für Jenny, Alexandra, Melanie und Natalie, The Quest of Architecture. Ich darf euch bitten, einer oder eine baut ab. Die anderen kommen zu mir, bitte. Dann können die nächsten schon aufbauen. Wer, wer, will, wer will aufräumen? Keiner. <lacht> Kommt zu mir. Ihr wolltet unbedingt ein Spiel programmieren, aber konntet fast alle nicht programmieren. Und das habt ihr euch direkt äh, am Son Samstag, also ihr hattet einen Tag Zeit, euch alles beizubringen und umzusetzen. Warum? Ja, also wir haben halt, wir sind halt hierher gekommen, um Programmieren zu lernen auch. Und äh, wir hatten ja auch Hilfe von unseren Mentoren. Äh, ja, also vielen Dank an unsere Mentoren auch. Warum war, ich von, warum war ich dann von Anfang an klar, dass ihr ein Spiel machen wollt? Wer hatte denn die Ideen? Also, ähm, wir waren halt, wie gesagt, erstmal in einer größeren Gruppe und wir wollten halt unbedingt ein Spiel machen, weil wir so finden, okay, das ist vielleicht auch ein bisschen interessanter. Dann haben wir halt eine Website, ähm, sozusagen verwandelt, keine Ahnung, wie man das sagt und die kann man übrigens auch schon im Internet finden, also die ist schon im Internet. Wo denn? Ähm, ich hab da, wir haben davor noch den Link äh, gezeigt, der ist jetzt wahrscheinlich nicht mehr da. Auf jeden Fall ähm, ist es wie gesagt schon im Internet und wir wollten unbedingt ein Spiel machen, weil wir wollten uns halt auch mal ein bisschen so, wir wollten es halt auch mal ein bisschen kennenlernen, wie man halt so ein Spiel ähm, programmiert und es war ziemlich interessant. Dann habt ihr also auch hier was mitgenommen für zu Hause? Und für den nächsten Hackathon? Ja, auf jeden Fall. Also wirklich, wir haben ziemlich viel gelernt. Es war auch ziemlich viel auf einmal und aber wir haben es trotzdem geschafft. Und wir sind auch ziemlich stolz auf uns. Das dürft ihr sein. Danke euch vielen. The Quest of Architecture. Es geht direkt weiter. Es geht weiter mit ähm, einer meiner allergrößten Stärken. Schöne Handschrift. Ich weiß es, also ich, ich bin Radiomoderator, da ist, funktioniert Ironie nicht. Ähm,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 Die Neuen kann man schon eher mit einer 5 verwechseln, wenn man es komisch schreibt. Genau. Ja genau, die KI war erstaunlicherweise mit 10 Übungsbildern schon bei 58% richtig. Und mit 50 Bildern 72%, 500, ja, hatte die hier nur einen Fehler drin. Genau. Also jetzt zeigen wir unseren Programm nochmal, also die Demo.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 Also hier seht ihr jetzt die Zahlen, die rausgekommen sind. Das sind die richtigen Zahlen und das die ähm, die die ähm, KI ähm, äh, aus, ausgegeben haben. Ähm, da sieht man, ja also mit vier kann man, es relativ gut eigentlich, weil ähm, die Zahlen eigentlich alle übereinstimmen, außer drei, die ziemlich ähnlich sind. Genau. Natürlich sind wir in der kurzen Zeit nicht ganz fertig geworden mit unserem Projekt. Wir können nur 8x8 äh, Bilder mit 8 mal 8 Pixeln äh, einfügen und füttern, die KI damit. Äh, und äh, Erweiterungen wären, dass man jetzt halt ganze, äh, keine Ahnung, Dokumente oder sowas fotografieren könnte und dass dann äh, der Output in ein Textdokument geschrieben wird. Das wären die Erweiterungen. Genau jetzt, vielen Dank fürs Zuhören.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 Beziehungsweise vielleicht doch? Nee. Na naja, dann. Danke. Danke Moritz, Jake, Andy, Julia, Henrik, Janik, Christopher und Janek. Deep Graffiti. Wenn alle von euch abbauen und einer zu mir kommt oder einer abbaut und alle kommt, wären mir ganz recht. Kommt zu mir, kommt zu mir. Die Großen nach hinten. Nicht so weit kommt. Kommt vor, wir machen Platz für die anderen, damit die aufbauen können. Euer Projekt scheint ziemlich beliebt gewesen zu sein. Ihr seid acht Leute und ihr hattet nicht viel mehr als zwei Tage Zeit, daran zu arbeiten. Wie schnell habt ihr euch äh, aufgeteilt, wer was macht oder wer was kann überhaupt? Ähm, also, eigentlich hatten wir uns durch sogar relativ schnell aufgeteilt. Also, ich glaube, innerhalb von einer Stunde waren im Prinzip festgelegt, welche Teile gemacht werden mussten und dann haben wir uns halt einfach in den Gruppen zusammengefunden, je nach Interesse. Wie seid ihr alle drauf gekommen, euch mit, äh, also Augmented Reality ist das eine, aber dann mit Graffiti zu beschäftigen? Ähm, keine Ahnung, also das hat sich dann irgendwie beim Arbeiten ergeben und ja. Was wäre denn, wär denn so ein, also ihr habt jetzt einen Prototypen gemacht, was wäre denn so der perfekte Fall in der perfekten Welt, was würde jemand mit dem Prototypen weitermachen? Habt ihr euch da was überlegt? Ja, wir haben uns überlegt, ob wir vielleicht noch verschiedene Arten von Graffitis einbauen können, also wir haben auch vielleicht aus historischer Sicht oder so und die dann auch vielleicht an Architektur anpassen können und das dann an das Gebäude. Dann mal sehen, wer mit eurem Code weitermacht. Danke euch. Wir kommen gleich zum nächsten Projekt. Ihr dürft von der Bühne, kriegt nochmal einen Applaus. Wir haben Bergfest an alle, die jetzt erst im Livestream eingeschaltet haben. Hallo, ihr habt ganz schön was verpasst. Ihr seid hier bei JugendHack 2020, die Abschlusspräsentation. Ich sage es nochmal dazu. 50 Jugendliche haben hier an zwei Tagen, manchmal auch an einem halben Tag, wie wir heute schon gelernt haben, Prototypen zusammengestellt, die sie auch hier auch noch der Öffentlichkeit vorstellen. Wir sind jetzt bei fünf von neun. Das nächste Projekt hat was mit Servern zu tun. Benutzen wir alle jeden Tag, merken es aber oft gar nicht. Admin.io heißt dieser Prototyp von Julias, Jonathan, Moritz, Lorenz, Levi und Paul. Also vorerst einmal ein richtig großes Dankeschön an Matze. Ohne ihn wäre das alles hier nicht möglich gewesen. Also Admin I.O. ist ein webbasiertes Serversimulationsspiel, wo du gucken musst, wie es deinen Servern geht und sie von Viren befreien musst. Also ist wie gesagt eine Serversimulation. Ähm, diese Server werden von Viren befallen und du musst in dein Terminal gehen und sie von diesen Viren befreien, indem du die Dateien, die Viren sind, löscht. Genau, wir haben das Ganze webbasierend entwickelt, in hauptsächlich JavaScript, HTML und CSS. Wir haben auch Libraries wie Bootstrap und jQuery dafür verwendet. Also man hat dann vor sich selbst, hat man dann, wenn man das Spiel startet, hat man dann so ein sogenanntes Dashboard. Da kann man dann seine eigenen Server sehen und man hat zudem noch ein Terminal, wo man die Server, wenn sie zum Beispiel von einem Virus befallen sind und unter sehr starker Last sind, könnte man dann versuchen, das Programm zu entfernen, das diese schließliche Last verursacht, weil dann bringt das ja den Server nicht viel. Wir haben hier nochmal ein Bild. So sieht das Ganze dann aus. Man sieht seine Server, man sieht oben, wie viele Benutzer man hat. Wenn man keine Benutzer mehr hat, hat man das Spiel leider verloren. Genau, wir haben ein Linux-Terminal eigentlich nachprogrammiert, das ist auch mit einer Library verwendet und wir haben simple Befehle wie Help, äh, List, Check und RM gemacht. RM ist Remove-Befehl, damit man kann man letztendlich den Virus löschen. Unser Ziel ist, ähm, den Menschen zu zeigen, einen ähm, minimalen also Umgang mit Servern und ähm, den Umgang. davon die Basics zu lernen. Ähm, Im Spiel muss man das schaffen, dass die Nutzer weiterhin auf deiner, Web deiner Website bleiben, was nicht funktioniert, wenn es Viren gibt und oder wenn du alle Server heruntergefahren hast, weil dann kann sie niemand mehr benutzen. Genau. Was wir gelernt haben, ist die Spielentwicklung, das Umgang mit Git. Und ein Teamwork, dass wir halt, wie wir mit Ideen von unserer Gruppe ausgehen. Den Code haben wir Open Source auf Gitterbuch geladen. Das sieht man den Link da. Und dann kann man auch noch eine Live-Demo auf dem zweiten Link spielen. Äh, dann danke für eure Aufmerksamkeit. Danke, Julius, Jonathan, Moritz, Lorenz, Levi, Paul. Admin.io heißt der Prototyp. Kommt nochmal hier zu mir nach vorne, während die Nächsten aufbauen. Wo ist das? Hat du hast das Mikro. Auch Ihr habt euch für ein Spiel entschieden, und zwar zum Thema Systemadministrator sein. Wie seid ihr denn darauf gekommen? Um, das ist ziemlich lustig, weil eigentlich hatte ich mir gedacht, das ist doch ganz ist lustig. Wie, also ich, ich weiß eigentlich gar nicht mehr, wie ich darauf gekommen bin. Ähm, aber irgendwie bin ich auf diese Idee gekommen und ich fand sie irgendwie so ein bisschen lustig. Ich habe gedacht, dass es das vielleicht so ein bisschen hektisch ist, wenn man dann äh, irgendwie so 20 Server hat. Und man muss immer gucken, ob die vielleicht gerade, ähm, ob die vielleicht gerade ähm, deine Kunden vermi äh, vermiesen, weil die gerade super langsam geworden sind. Und da muss man immer schon gucken, man muss dann die ähm, bösen Dateien entfernen, man muss dann die, manche Server runterfahren und muss alle sowas machen. ich habe mir gedacht, dass es vielleicht ganz... Ähm, hektisch wäre und so ein bisschen lustig halt über Zeit. Es geht darum, Viren zu finden in eurem Spiel. Wer von euch hat denn schon mal Erfahrung mit einem Virus gehabt oder sich einen eingefangen? Ich meine nicht Corona. Naja, ähm, Wir hatten schon mal so einen kleinen Bug in unserem Familien-Apple-System, aber sonst nicht wirklich. So einen kleinen Bug, aber ansonsten... Ihr habt gesagt, das Spiel äh, kann man verlieren, wenn die Server nicht mehr laufen, kann man es auch gewinnen eigentlich? Ja, wenn man genug Server hat und dann letztendlich schafft, die alle zu administrieren. Also nicht wirklich ein Ziel, aber es geht unendlich weiter. Aber bei zehn Servern kommt dann die Meldung, du hast es geschafft. Es klingt ein bisschen nach einem Spiel, das ich gerne spielen würde. Danke euch, Admin.io. Großer Applaus für euch nochmal. Und runter. Prototyp 6 von 9. Ist sehr lebensnah. Kurze Frage hier ins Publikum. Wer von euch hat... Pflanzen zu Hause, Handzeichen gelten. Wer von euch hat schon mal eine Pflanze zu Hause vertrocknen lassen? Handzeichen gelten. Wird nie wieder passieren, dank dieses nächsten Projekts hier von Max, Milena, Luca und Clara. Es heißt Water Me, Bühne frei. Ja, servus. Also, wir vier sind die Entwickler von Water Me und dabei geht es eigentlich darum, einfach nur ein automatisches Bewässerungssystem. Wir ähm, Hauszimmerpflanzen zu erstellen, dass die halt nicht mehr vertrocknen und man sie länger behalten kann. Und was wir uns dabei gedacht haben und so, das wird das erstmal die Melina erklären. So, also was haben wir uns dabei gedacht? Also erstmal, es gibt ja diese ganzen äh, DIY-Bewässerungssysteme, was weiß ich, man braucht Washi-Tape, die Gießkanne und einen Stock. So, äh, nee, das ist hier nicht. Ähm, so, also, das Ding ist, dass Pflanzen sehr wichtig sind ähm, für die Welt, weil Genau, Luft, so, ja. Und äh, dann mit Mechanik und Engineering Thinking kann man das Überleben einiger Pflanzenarten sichern. Also, ja. Dann, durch das Internet kann man Systeme vernetzen und seine Ideen schnell verbreiten, weil es gibt ja Social Media und so, kann man einfach irgendwas posten, was weiß ich, und dann darunter irgendwas schreiben, so. Also, so, das ist der Ablauf der Produktentwicklung hier. Also zuerst hatten wir die Ideenfindung und das Brainstorming über den Ablauf. Also wir haben erstmal überlegt, was machen wir, was brauchen wir. So, Dann haben wir die Software zusammen gecodet. Also wir hatten python Scripts geschrieben, calliope Scripts, HTML, GS und css Scripts haben wir auch geschrieben. Dann äh, ganz am Ende haben wir die Mechanik angeschlossen und getestet, weil man muss ja auch wissen, ob es klappt. Ja, also wie funktioniert das Ganze jetzt eigentlich? Ähm, am Anfang werden die Daten von einem Feuchtigkeitssensor hier, äh, der in diesem Blumentopf eben dann steckt, gelesen und das wird dann an den äh, Calliope Mini äh, weitergeleitet. Ähm, warte, habe ich gerade vergessen zu sagen. Die Daten sind über die Bodenfeuchtigkeit, die aktuell im Blumentopf besteht. Äh, der Calliope schickt das dann weiter an einen Raspberry Pi, hier. Und der speichert die Daten dann. Und falls die Feuchtigkeit unter ein bestimmtes Level fällt, dann aktiviert der Calliope hier die Pumpe. Und ja, bewässert dann die Pflanze. Und das wird dann auch weiter und weiter wiederholt. Ja. So, jetzt kommt die Live-Präsentation. <lacht> genau, wir haben hier ein äh, schönes Webinterface mit einer großen Grafik, die anzeigt, wie leitend die Erde ist, also wie groß das Feuchtigkeitslevel ist und es wird alle fünf Sekunden aktualisiert. Hier kann man auch momentan sehen, das sind 814, das heißt, ja, ist ordentlich Wasser drin, aber weil wir bei einer Live-Demo sind, noch mehr Wasser rein. <lacht> Und zwar, zieh mal den Sensor raus. Mhm. Ja. So, jetzt ist natürlich, Bam, ganz nach unten, Momentanwert 10 und die Pumpe pumpt Wasser rein. Oder auch nicht, doch. Man sieht es nicht ganz, aber das Wasser geht hoch anscheinend, ist ein bisschen zu wenig Strom. wir gelten das mal als es funktioniert genau. dann bei. Ähm, äh, gibt es noch für die Zukunft die drei Sachen hier äh, Bewässerungsmöglichkeiten manuell und automatisch jetzt ist es gerade automatisch aber es wäre noch ganz cool wenn man manuell sagen kann ja gib meiner Pflanze jetzt Wasser, die braucht das, ich weiß das oder dass man selbst sagt, okay, unter dem Level, bitte dann gießen. Und genau. Ja, auf jeden Fall dann noch ein riesiges Dank an unsere Mentoren, Severin und Anna, die uns dabei geholfen haben, unterstützt haben, das zu coden und auch die Mechanik ähm, anzustöpseln. Und ja, danke für Eure Aufmerksamkeit. Danke Max, Milena, Luca und Clara und Walter, Mi. Äh, ja bitte runter von der Bühne, Platz für die Nächsten machen. Wer die Hand frei hat, kommt zu mir. Max, ähm, ich dachte, es ist mein erster Hackathon, muss ich ja auch sagen. Ich war vorher noch nie bei sowas. Ich dachte, hier wird nur gecodet. Ihr habt ganz viel Hardware verwendet. Wann war euch klar, dass ihr was zum Anfassen auch macht? Das war uns eigentlich von Anfang an klar, weil wir drei sehr mechanikbasierte Leute bei uns haben und einen, der sich sehr gut mit Software auskennt, nämlich der Luca. Und deswegen haben wir uns gedacht, hey, vielleicht einen Großteil Mechanik machen wir vielleicht gar nicht so blöd. Und dann hat der Luca uns geholfen beim Code, und uns beigebracht, hey, wie stellst du denn überhaupt eine Web-App auf oder einen Webserver? Und dann haben wir uns mit dem Mentor zusammengesetzt, hey, wie kann ich denn den Pumpe, den Schlauch verbinden und da Strom dran bringen und haben es so alles mit uns gemacht. Da bin ich auch sehr dankbar für, weil ich heute viel gelernt habe an diesen Tagen. Und ja... Um Lernen geht es hier bei so einem Hackathon auch. Was habt ihr gelernt? Ähm, ich habe auch auf jeden Fall gelernt, äh, wie man lötet. <lacht> hm. Wusste ich davon noch nicht. Ähm, und ich habe auch gelernt, wie man eine Website programmiert. Also mit diesem einen Programm, das hat sie mir gezeigt. Und ich habe äh, auch gelernt, wie man mit GitHub umgeht. Ja. Ähm, Frage aus Eigeninteresse, wie, wie weit ist dieser, also kann ich den schon zu Hause, kann ich den haben? Weil meine Pflanzen sind nicht so. Ja. Also dafür bräuchten wir viel, viel mehr Zeit, um so viele mehr zu bauen, damit jeder einen bekommt. Das wäre ein bisschen unmöglich, weil wir auch noch Freizeit brauchen. Ähm, Schade eigentlich. Ja. Tja, da muss ich noch ein bisschen mich gedulden wahrscheinlich, aber ich freue mich drauf, wenn es irgendwann fertig wird. Danke euch vielen. Applaus für euch nochmal. Projekt 7 von 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lesam, öffne dich. Dominik 2020. Das sind alles keine guten Passwörter. Fühlt sich jemand ertappt?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 Applaus für Lisa, Noella Liv, Chiara Jonas und Jana. Kommt noch mal zu mir, die letzte Interviewrunde. Wahnsinn, wir sind schon fast durch. Fühlt euch auch schon ein bisschen durch nach dem Wochenende? Ihr habt viel gearbeitet und vor allem mit einem sehr aktuellen und einem sehr schwierigen Thema. Was sagt ihr denn zu Leuten, die euch dazu vielleicht, vielleicht so kommen und sagen, das ist so ernst, man kann doch da kein Spiel draus machen. So ein ernstes Thema. Das war tatsächlich auch etwas, mit dem wir uns länger beschäftigt haben. Deswegen haben wir auch ziemlich viel Zeit in der Konzeption verbraucht. Aber dann war die Frage, warum sollte man daraus nicht ein Spiel machen? So kann man sich die Daten, die am Ende kommen, viel eher merken. Und so ist es einfach ein viel emotionaleres Thema. Und man hat einen viel emotional stärkeren Bezug dazu. Ich finde eure Gruppenzusammenstellung sehr spannend. Ihr seid zu sechs, fünf Mädels, ihr habt euch einen kyoto jungen mit dazu geholt, Jonas. Ähm, wie kam denn das Team zustande für euer, für euer Projekt? Ja, ich hätte das Quotenjunge junge man das wahrscheinlich beantworten. Ähm, ja, wir haben uns da eigentlich gar nicht, darauf beachtet man ja eigentlich gar nicht. Man trifft sich ja in den einzelnen Teams dann bei den Plakaten und sieht dann, was einen interessiert. Und ich finde, das ist ja auch eh viel wichtiger eigentlich, dass man mit Leuten arbeitet, die irgendwie dieselben Interessen haben, als dass man dann schaut, ob ich jetzt der einzige Junge bin. Mir war das jetzt tatsächlich egal. Was war denn so die größte Herausforderung? Also ein Spiel muss Spaß machen, ein Spiel muss technisch funktionieren, der Inhalt muss stimmen. Wo hat denn bei euch die meiste Arbeit oder die meiste Aufregung drin gesteckt? Ich glaube wirklich so dieses diesen, dieser moralische Aspekt, weil der ja auch immer irgendwie bei Jugendhakt immer so auch mindestens oh Gott, äh, mindestens genauso äh, ein, wichtig wie der technische Aspekt ist. Also ich meine, wir haben ja hier auch diese ganze die ganze Zeit die ähm, HackerInnen-Ethik, ähm, also so wie hat man sich als ProgrammiererInnen zu verhalten auch besprochen und dass das auch bei uns ganz viel mit reingeflossen ist. So dürfen wir das, ist das, ist das moralisch richtig, sowas zu machen und sowas? Ich glaube, das war einfach bei uns. Ein ganz großes Thema. Super Projekt auf jeden Fall. Super Abschluss für diese Abschlusspräsentation von Jugendhack 2020. Euer Applaus nochmal. Ihr dürft von der Bühne. Ihr seid hiermit fertig. Wow. Das ging schneller rum, als ich dachte. Schade eigentlich. Das war Jugendhack Jugend 2020 hier in München zum allerersten aller Mal in Bayern. Weltpremiere. Ich sage es immer wieder gerne. Ich will mich hier nochmal bedanken bei allen, die das hier möglich gemacht haben. Alle, die hier teilgenommen haben, ihre Projekte hier in harter Arbeit erarbeitet und auch vorgestellt haben. Auch da gehört einiger Mut dazu vor der Öffentlichkeit. Danke an alle Menschen, die hier im Hintergrund, ohne Schlaf teilweise, dafür sorgen, dass der Laden hier läuft. Nicht nur an diesem Wochenende, sondern auch weit im Vorfeld, dass es hier zustande kommt. Und ich bin nicht der Einzige, der Danke sagen will. Ich habe noch einen Überraschungsgast, und zwar den Projektleiter, den Programmleiter von Jugendhakt in ganz Deutschland. Darf ich dich auf die Bühne bitten, Daniel? Ich brauche ein Mikro. Hallo. Jetzt hört man dich. Vielen Dank. Ich bin wieder wahnsinnig äh, beeindruckt von euren tollen Trackten. Vielen Dank dafür. Es ist immer schwer, nochmal einzelne Menschen herauszuheben, aber zwei Menschen müssen wir auf jeden Fall nochmal mal raushalten. Äh, herausheben, die einfach unglaublich viel an der ganzen Geschichte gearbeitet haben und die letzten Wochen äh, bis zum Umfallen, äh, kann man sagen. Äh, wenn Sie Expertinnen suchen für verantwortungsvolles Veranstalten in Zeiten einer Pandemie, um mal quasi die letzten Wochen positiv zu beschreiben, dann hätte ich da äh, eine Empfehlung. Äh, liebe katze lieber Danilo, vielen, vielen Dank. Ähm, super gelungene Veranstaltung. Ähm, wir sind euch alle sehr dankbar, dass jetzt Jugendhakt auch in Bayern, auch in München am Start ist. Ähm, großer Applaus an euch. Und wie immer gehört die letzte Bühne euch, äh, Teil liebe Teilnehmenden, für euch machen wir das. Kommt mal alle noch mal nach vorne, wir machen wieder immer, wie immer ein großes Abschlussbild, um diesen schönen Moment nochmal zu erinnern. Alle Teilnehmenden nochmal nach vorne. Alle, die vor die Kamera wollen und dürfen, hier zu mir, es wird kuschelig, aber wir kriegen es hin. Und währenddessen gerne einen großen Applaus für die unglaublichen Arbeiten und die Haltungen, die da dahinter stecken.